Input transcript Wie geht de der euch? Äh, wenn ihr mich hier dann gehe ich davon aus, dass der für ist, ein bisschen Zauberer zu lernen. Stell mich mal vor, mein Name ist David Giacomini und ich habe den Zauberer, den ich nicht nur tricke, mit Tricker weiß, mir auch nach Beibrüstung. Und schon habe ich den kleinen Assistenten, die die die die ganze Zeit nur. Und mein zweiter Assistent, der sieht ein bisschen später, das ist den Alex, der ist nur einen Moment nach verstoppt. Und heute, äh, was wir machen, sind hauptsächlich Kartentricker. Und zwar, Einfach Kartentrigger für zu lernen, aber ganz impressionant. Dann gebe ich schon, immer noch zu viel schwarz sind, fangen wir direkt an. Und das, was ihr braucht, ist natürlich für diesen kleinen Workshop, Der braucht ein Kartenspiel. Ein ganz normal, gewöhnliches Kartenspiel, wo da wo bestimmt auch schon seht. Das ist, was man machen, Den nächsten Trigger ist ganz einfach. Wir mal mal hier erlaubt, ein schwarzer 6 und ein schwarzer Ninger rauszuholen. Voilà. Und was wir machen, das ist ganz einfach. Ich will meinen Park her und ich lehne die irgendwie ein mit und ein mit. So dass ihr seht, dass die schön an der Mitte sind. Und dann lehne ich die dran und dann lehne ich den Park drunter und dann mache ich hier abra und dann durch Zauberei die mache ich hier Zack, Nummer 1 und Zack, Nummer 2. Und so von der Lösch. Die zu hier. Irren. Voilà, das war der echte, schnellste Karttrick, überhaupt auf der Welt. Was soll man machen, dass ich klar nicht direkt vier geht? Maya, ja, hier und ich was hat passiert, das schon gelungen? Hey, ja, Zauberleeren, Hai und Summen, weil für die, die ganz, ganz gut aufgepasst sind, haben auf flash gemerkt, dass das ist eng. Das heißt nach Schöpfening und das Kreuzer 6 die Karten, die am Anfang gewesen und er zwei Schuppe 6 das, ein... an nicht. Und, äh, das ist aber nicht der Fall hei geweest, ne? die, die -Di. das ist, was ich machen muss machen. Ich hier Hier ich mir schöpfe 6. Und wo aus mein Kreidzungen, an Kreidzungen aus hier. das ist am Anfang, was man machen, mir präparieren als Karte. an dems die Vier Karten rausholen. Dann holen wir hier, ein egal was ihr wollt. Mit dem müssen die zwei verkehrt sind. Wir wollen ein Hier holen wir Kreuz an, Wir nehmen die hier drauf. Und wir wollen hier chippen, sechs und wir nehmen sie drin. Voilà. Das ist also fangen. Und die zwei anderen nehmen wir einfach so separat. So, ich meine, es müsste ziemlich einfach sein zu verstehen, wie der Karten trick. Der ist ich weise. hier. Kreuzer 6 und ich weiß ein Heu Zippenling. Aber was ich nicht machen ist ich so nicht auch schon Hai Kreuzer äh, 6 und Heu Zippenling, sondern ist so einfach auch schon ein Schwarz 6 und ein Schwarz Ding. Und ich weiß die nicht, eine halbe Stunde lang für das Leute genug Zeit hier, zu gucken. So wie ich wieder gemäht habe, ich weiß nicht. Ein, ein Schwarz 6, ein Schwarz Ding. Und für das Leute Gehirn hier nicht zeigt, noch genau zu gucken, was das ist. Die Gehirn gesagt ist, schwarz, das ist ein Ding, das ist ein Sechs, tipptopp. Dann, und das vergessen wir nicht, wir haben ja die zwei anderen Karten, die umgetrennt, die haben wir hier oben Das ist das Einzige, was wir machen, ist, die eng. Und du kannst die können Zuschauer hören, die dran machen, das ist das Erste, Mal los Dann machen wir die einfach dran. Dann nehmen wir da hin, viel zu weise, dass wir nicht fuddeln, obwohl wir gerade gefunden tun. Und dann machen wir ein kleinen Abracadabra, die können hier schnipsen, wie auch immer. Dann holt er den Park und er holt einfach die jeweils an entweder ein oder andere, wie es oder er kann auch die zwei übernehmen, so rausziehen, erweisen, dass er die direkt rumpfungt. Voilà, da das klingen, aber ganz, ganz schneller Trick, den er kann weisen, natürlich, ganz wichtig, und ich werde dann noch einmal wiederholen, den heutigen Trick kann er nicht nachher weisen. Wenn er nachher weist, kann, kann ganz gut sehen, dass wie es von der geht und das natürlich nicht, der Sinn von der Sache bei dem Zaubertrick. Das heißt, Regel Nummer 1, Zaubertrick just ein Kehr weisen. Ganz wichtig. Dann kommen wir noch ein andere Regeln Wie die erste Regel ist, wir weisen Zaubertrick, just ein Kehr. Voilà. So, ich hoffe, dass das alles verstanden ist. Aber ich meine, schwer ist so schwer nicht. Ich wollte den Alex sagen, Alex, hast du das verstanden? Ja. Den, den Alex, der nickt, tipptopp, dann meine können wir weiterführen mit nächsten Trick. Aber für den nächsten Trick, den ich mir heute erlebt, Schopfokaden herauszuholen, finde für, für dass man ein bisschen Zeit spüren, Ich die Modelle, die ich drin. höy anständig tue. Und das ist eine kleine Geschichte, und dann voila. höy hunusch, feier Ich Hat das gesagt, und ganz gut. Schon mit ich mich feier knicken, und das sind feier Gangsteren. Und die feier Gangsteren, was Gangsteren machen, die ihnen in Bank überfallen. Das ist ich Bank. Und was geschieht das? Sie wollen die überfallen und für das das anständig kann müssen sie sich auf den Tisch. Sie gehen oben, kommen sie ran und was geschieht das? Der erste geht hier auf die Retschausse. Der Zweite die geht hier auf den ersten Stock und der Zweite die geht auf den Dritten und der Letzte natürlich, die bleibt oben. So, und was passiert das? Sie machen, was sie müssen machen müssen. Und ihr Polis weil die Polis könnt, weil die können ziemlich schnell müssen sie alle gut rum wir können können um Und Das geht einfach so. 1, Ein, zwei, drei, Simsalabim, sie In dem Moment, tak, tak, tak, tak, tak. gehen sie alle gut rum, ohne das nicht gesagt. Und in dem Moment fanden wir die Feuerköniggen und die Feuergangstern, die hier für sind. So, das ist noch so ganz flotten Zaubertrick. Du brauchst aber ein bisschen Präparation am Vierhauser. Das Eich, was wir machen, ist, ihr holt aus ihrem Kartenspiel hier die Feierkündigen raus. Die ist Kündigen. Voilà. ihr könnt, egal was für einer Feierkarte holen, ich will gerne Kündigen. Die können auch Damen holen, die können auch Bauern holen, das ist echt wohl los. Ich will auch schon Kinder gerne, ich wollte alle Kinder raus. Also, ich muss vier Kinder haben, wir nehmen die mal raus. Ein also, den Trick von der Sache, der ich bestimmt, ja haben wir schon aber gesehen, die haben der in den Park mit. Wie kann sehen, dass die auch immer noch im Ufer sind. Aber das ist ganz einfach, der holt nur drei, egal was für eine Karte. Ich nur die beiden drei Karten. Und der ganze Trick bei der Sache, ist folgendes ist, ich will mein Feuerkinicken haben. Und dann lehne ich hier drin die eine Karten drauf. Das ist ein, zwei, drei Karten, die, egal was fängt, die lehne ich drauf. Genauso. Und dann mache ich die ganze Botschaft zusammen. Voilà. Das ist das, was ich nennen, das Setup. Das Setup heißt, so wie die Karten am Anfang sollen sind, erst den ersten Trikot fangen so Natürlich darf ich nicht den Toten weisen. Weil ne? so, so geht der Tisch nicht. Natürlich was ich muss ist also von Anfang an, und das, das ist ich gebeten habe, ich nehme die oben hin. Voilà, so, so das wie die Karten. Und wenn ich loslege, mache ich den Toten, ich nehme sie so, wie ich es am Anfang gewesen habe, und ich verstopfe die heutige Karte mit dem kind Und ich halte die so fest. So gut es geht, so fast es geht, für sie nicht drüber gesellt werden. Wenn, wenn der Tod noch bemüht, das Toten abwählen lassen, das wäre nicht gut. Ich schalte die ganz, ganz fest an, mit in zwei Händen. Und dann weiß nicht hey, dass man mit einer Hand, die da wieder schon schon die zwei Hände, das sieht man sicher. Hauptsächlich, das heißt, wenn man ein bisschen mit kleinen Händen hat, das verrutscht und das wäre nicht ist so gut. Ich weiß hier, dass ich die Feierkinder haben. So fangen wir an. Und der Mensch schaut hey, so. Und dann ist das heute drauf auf Bank. Ich erzähle gerne eine Geschichte. Der muss keine Geschichte erzählen. Der könnte natürlich auch die Geschichte holen, mit der Gangstern, mit der Polizei, mit der Bank, der muss der aber nicht. Wenn der vielleicht eine interessante Geschichte tut, keine Ahnung vielleicht, Und können wir schon Dinosaurier, Schildkröten, ich weiß nicht, was fällt. der auffällt, dann könnt er das natürlich auch machen. Das ist der Sinn, das heißt, so einfach, dass es hier ist, aber ihr könnt doch einfach so: ich die Feierkindeken heran und Abracadabra sie sich umrufen. Das ist erst ganz einfach los, wie der will den Trick präsentieren. Ich erkläre euch, wie es geht. Wir haben hier die Feierkindeken und hier die drei Karten, die separat sind, die wir hier verstopft haben. Also, es aus, als hätte man noch einmal Feierkarten, dass kein, die so genau du hineinguckt, wie das, ein das ist dann dort Unterschied macht. Diese lehne die Uhren. An der muss man aufpassen, der Tisch war die Schuhe von Hunden sind unsere drei Karten, die nicht kennege sind und dran auch nicht die Feier Das Der Tisch war konkret. Ich schauen die erste Karte und ich suche die geht auf der rechten Und und schließe die hier dran. Hier aufpassen, dass da nicht der tote macht, Der holt und der weiß Karte, weil so gesagt wird, dass kennege das ist. Der Tisch am besten der holt Karte so, dass ihr nicht nicht gesagt, Ein bisschen nur Menge Richtung hier gedreht. Okay? So das ist, der Tisch der den Drop dann genau das selbe ist, ich ein bisschen so, dass es nicht gesagt, hat, Ich gesehen von hier. Und dann schiebe ich ein bisschen ab in den nächsten Schritt. Der kann doch, so wie ich es ist, mit dem Orangen drücken, aber der kann doch ob, hier, wenn an der Toten. Mann. ich merke dem nur wie groß die der Hände sind, wie gut der Eins geht mit Karten, wenn die Karten rutschig sind. Also vielleicht muss ich dazu machen. Ich äh, schiebe den zweiten und dritten an der letzten, ob den zweiten oder dritten Stab, dem wir wieder die Geschichte erzählen. Voila. Und der letzte, weiß ich nicht. Also. Der Tischt, was tun ich noch gemäht? Ich höre in sich. Hey. Das Einzige, was ich heute gemäht tun, sind die drei Karten, die noch nicht genügend waren, wo ich und sich reguliert. Der Tischt, die feier genügend sind auch immer oben. <lacht> Voila, ich mache das noch ein Kehr. So, wir machen ihn hoch. Wir machen ihn hoch. Und wir machen ihn hoch. Und dann machen wir so. Dann haben wir die Feierkinneken, die hier drin sind. Also die, die Feierkinneken, die hier sind, und die verschiedenen Karten, die hier drin sind. Das heißt, ab dem heutigen Punkt sind wir uns ziemlich gut. Den Trick also, uns ist uns fertig, ich brauche nichts mehr zu machen. Das gleiche was ich meine, ich weise noch dass die Feierkinneken hier drin sind, um ein bisschen zu unterstützen, dass sie nicht gefuddelt und dass sie nicht falsch mit und dass sie ehrlich war So, dann. Mama, geschichte wird ja immer, und dann holen wir die heute die Uhr Wie Voilà. Ich hoffe, dass das verständlich ist für Sie und dann holen wir heute die Feierkinderchen noch an Wie gesagt, da muss so passend dass man das Karten rollt, dass er die nicht, dass man die Flaschen, dass er die nicht weiß. Die können die entweder von vier oder die können auch von Handen rallehen, da das auch ein geht, dass er los wieder das Und ich lebe von vier, weil man dass für den Zuschauer und man hat Gefühl dass das gefordert wird. wenn unsicher sieht, könnt ihr natürlich auch die Karte von Handen einfach so rallehen, das ist auch kein Problem. Und dann, wie gesagt, die Leichtkarte weiß man, hey Dann machen wir Abracadabra und du könnt auch den Zuschauer ein Kettroppklappen bekommen, Das er schon wie los und da weiss er, dass die Feier die Kinder können, sehen. Wie gesagt, für die Leute, die zum Beispiel gerne Poker spielen, können auch Feierassen holen. Die Geschichte ist ganz ehrlich, los, auf jeden Der Trick funktioniert immer auf dieselbe Art und Weise. Ich frage mich, vielleicht so, dass, hm, David, was machen wir von dem Aufwand, von Leute ein bisschen komisch von, dass ich die so unhale? Ja, also, es gibt die Methoden, um das noch besser zu verstoppen. Meine die sind immens kompliziert. Du wählst, gib ich euch, deine Urheber, du den Trick sollt machen sollst, weiß direkt die Leute, die nicht viel können können. und es nicht ganz sein. so hast schon viel können, okay, schnell die drauf und dann fängt direkt mit der Geschichte an. Weil das anders sonst geht es ein bisschen kompliziert. Es geht natürlich mehr vielleicht in einem zukünftigen Video weiß ich nicht, die, aber ob die einfacher weiß oder weiss, geht das durch der sollte äh, Kartentrick mal für die Leute Spaß zu machen, nicht unbedingt für Sachen zu beweisen. Voilà. Der ich, der wir heute, mit dem heute Kartentrick gut. Ähm, also Alex, oh, ist alles okay? Gut verstanden, tipptopp. top. Alex, der liegt, das ist super. Dann können wir schon direkt zum nächsten Trick kommen. Und für den nächsten Trick, du ich aber den Alex brauchen. Dich, Alex, du kannst da halt und da kannst du hina und ich bin nur hier alleine. Das ist ich klappe für dich. Ich sie so schön du hier, vielleicht klappen noch für den Alex. So Moin, Alex. Moin. So, Das heute ist nach Alex, und Alex, ist heute mein. Versuchskaninchen. das ist Versuchskaninchen. Du bist heute ein Assistent, So Alex, ganz wichtig. wenn du ein Kartenspiel für vier Runden. Du freust du kannst so Kartenspiel kannst du das machen? kannst du das nicht machen? Aber dann, komm, wir dann kommt, mir man zusammen, ich mische viel dich traust du mehr, ja, zu man Zauberer vertrauen, ne? mm. das ein eine gute Sache. So, was Fleisch kannst du aber machen, Alex, also einfach so Käse schon machen und auch alles abnehmen. So alles durcharbeiten machen, kannst du das machen? So, Alex, du musst das tipptopp, also da, äh, da, ja, musst das ganz gut, also riesen Durcharbeiten, das hatte ich doch nicht gemacht. Super. Und ganz Lützburg ich gesagt, Alex, du janein mit der Karte. So, Alex, ich meine, mit der geht das heute nicht. Da muss man bei einer Methode kommen, und zwar nämlich, äh, ich würde gerne, dass du da eine Karte einfach ziehst. Egal, was Tipptopp. wir machen, ich nehme das heute hin. Und ich hätte gerne, ich drehe mich heim dass der Kamera, die Karte weiß, dass die Leute auch wissen, was fängt das aus. Okay? Wenn du schlug ja von der hast, du Karte gut, ich hätte gerne, dass du die Karte so gut guckst ne? und du verhältst, war du das. Ja? Und dann wenn du die Karte, kannst du umdrehen, dass du nicht gesehen Voila. Und dann nehmen wir die einfach okay so Und ganz wichtig, dass du das dann gut gemäht hast. Du gesagt ich wuddle nicht und das ist dann tipptopp. So, Alex, wirklich, das, dass du das für dich so ganz gut gemütlichst hast, dass man den Kart absolut nicht mehr können kann, gebe ich dich froh, einen Kerl hier Kannst du das von den machen? Einfach so. Tipptopp. Nicht, nicht einfach. Genau. Super, Alex. Tip, top. Und dann holen ich den rechten paar, und schneiden den einfach drauf. So, lass dich dich Alex. Wo hast du den Kart? Meilja, ich werde dir den Gedanken lesen. Meinst du, ich kann das? Ich bin mir ziemlich sicher, was das wird. Ich streife ihn ein einmal aus. Guck mal. Ganz, ganz schön Und Und da werden mal probieren, den Karte rauszufangen an. Ich meine so. Ich darf ja nicht hier. Ich gucke hier und ich fahre hier drüber. Ich probiere, den Gedanken zu lesen. Oh, es ich merke mein, Kannst du eigentlich mit dem E-Level so aufpacken. Und, und, und Pass auf, bei drei, wenn du will ich den E-Level umpackst, den Kart aus. Was bedeutet? Eins, zwei, drei. Puff! ai oh, hey! Was hat den Kart? Ja, der Kart. Ja. ja, die Kamera kann durch und ich habe beschädigt Und dann denke ich, Alex, haben wir gut geschafft zu zusammen. Ne? Dann gebe ich schon einen, einen großen Applaus für den Alex am Stück. So, Alex, dann kannst du dich um ein bisschen sitzen gehen und dann erklären wir den Trick für den Rest vom Publikum. »Alex, ich muss da's etwas verboten. Ich kann nicht wirklich Gedanken lesen. Ich habe ein bisschen gefudelt.« Und ich meine, nachdem es euch einen Trick erklärt, da könnt ihr auch ein bisschen fudeln. Ganz einfach, wir machen euch diesen Trick. Ähm, Erstens mal, was sind die Vorteile von diesem Trick? Da das ist, dass ich das Kehr nicht vier muss. Wir haben ja gesehen, du musst Karten öffnen, wenn links, rechts, so ein bisschen stoppen oder drauf machen. Das heißt, was ein Zuschauer nicht kann machen kann, als Kartenspiel stickeln. das ist ein Problem. Die Zuschauer will einstumal Kartenspiel stickeln. die zwei Tricks, die ich jetzt gewesen habe, wenn Leute stickeln, hat sich oder zeigen sie nicht, da kann man einen Trick nicht machen. du willst, aus also den heutigen Trick ganz wichtig, weil den heutigen Trick da immer machen. Ihr könnt, wenn gesehen, Karte spielst, könnt ihr sieht, der eine Karte spielt, kann den holen. Und könnt den Trick direkt machen, ihr könnt so viel mischen, schneiden wie ihr wollt, das wird nicht ändern. Und ich erkläre euch, dass die solche Methode für eine Karte vom egal was für eine Karte. Also, wie man das heute. Wenn das ist ganz einfach, ich habe schon gemischt. Ich habe dann Alex gefragt, die soll noch guten guter Nehmen machen, natürlich die Karte sind falsch die ich absolut nicht weiß, wo war das. So, wie fand ich raus, was für eine Karte war das? Das ist ganz einfach, was gemütlich wird. Ich drehe nur um, dass du wisst, was für eine Karte gezogen wird. Da ist der Zuschauer, wie soll irgendeine Karte zeigen? Ich will einfach nur derzeit, weil die mir heute so schön lacht. Voilà. Und unter das die Karte, die ein Zuschauer zieht. So, der vierte Lasten. den ich weiß ja nicht, was er gezogen hat. Das ist ja ein Geheimnis. Der Alex hat das richtig gut verstopft. Wie weiß ich dann heraus, wo seine Karte liegt, respektive was seine Karte ist? Aber ja, ich erkläre nicht direkt das Prinzip und ich erkläre nicht auch, wie er es soll zu Im Moment, wo den Alex seine Karte sieht, wir tun als nur dem Alex seine Karte, ich nehme ihn eigentlich hier. Was machen wir in dem Moment? Ich, mehr als seine Karte im Moment egal. Was machen wir als, ich nehme mir so Kameraden Kamera, das ist ein kamera du hast natürlich normalerweise kein kamera Tisch Das heißt, ich mit dem Alex, das auch gesagt und Guck den Kart gut. Was man ich? Moment, ich gucke die letzte Karte vom Park und ich verhalte mal die. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Tisch an okay? dem das heißt, heutigen Fall hat man Feier-Herz. am Kopf, verhalte ich mal und ich mir die ganze Zeit Feier-Herz, Feier-Herz, Feier-Herz so wird geschiedenloh wenn hier eine Karte Uhr besetzt so wie hier und ich frön hier den nur den Pakt zu schneiden da gesehen der da, dann das Feuerherz die hejas die land automatisch auf seiner Kart der Tisch von der Schweiß wird Feuerherz das der weiße Schüsterner aus dem Zuschauersenkart respektiv heute dem Alex seine okay das ist das Prinzip also im Prinzip die Länder mal an der Zauberei lädt Kart ist mir wir holen eine Karte, die wir kennen, die wir gesehen haben, und die sieht wo die Karte vom Zuschauer ist. Wir holen hier eine Karte, und wir nehmen die hier drauf, und dann wissen wir, wo die Karte vom Zuschauer ist. Dann ein wir für alles mit, so holen. Wir holen eine Karte, okay, die haben wir hier haben, ich verhalte so, wie kann ich die Karte gucken? Ich bin ja schon gewesen, wie ich beim Alex gemacht und, und habe. Es gibt für auf vielen Ich habe gesagt, ich soll das so machen und ich soll das gucken. Das Problem ist, und ich weiß nicht, ich das gut auf der Kamera gesagt, dass ich das oft mache ich meinen Fingriff. So, dass ich nicht unbedingt gesehen werde, das für eine Karte ist. Das ist unsicher. Es ist schon die Methode nicht gut, dass ich mein Kind in der so so top schlägt. Da kommt die einfachste Methode, die ich noch von die ich benutze, die ich auch so als die einfachste ist. Ich weiß mal, was du soll machen. ich machen soll. Ich gucke die Karte. Und dann verstoppe ich schon schon. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und in dem Moment kann ich ohne Probleme auch ein bisschen lang lang drauf gucken, und mir das verhalten Weil er hat von der Muffang gezaubert. Sie vielleicht ein bisschen nervös. Und dann wissen wissen nicht unbedingt, was für eine Karte du gewirkt hast oder wie es funktioniert Ich gucke die gut und ich verhalte mir den. Okay. Ich schaue in die Karte und dann sehe ich und dann memorise ich so. Wenn ich mir nicht sicher bin, so wie ich es auch ein bisschen logisch mit habe beim Alex, kann ich einen ich den Trick machen und sagen: Alex, das ist ist, dass die das Karte gut geguckt ist und dann schaue ich nachher. Ich muss auch sicher nicht dass ich vielleicht so lange mal verwieselt habe mit einer Route, ne, zum Beispiel, Ich schaue gut drauf und dann ist der Tipp drauf. So, auf dem Punkt hier muss ich jetzt den Alex-Kart drauflegen. Und dann hilft er ein bisschen So, voilà. Wir können da, dann könnt ihr, wenn ihr natürlich, ganz schön, wenn ihr ausstreift. Ich erkläre euch hier noch, wenn ihr nicht ausstreift, so, zum Beispiel kein Durchspiel dort machen könnt. Fangen wir mal an, wenn ihr durchschaut, könnt ihr schön ausstreifen von das noch nicht so perfekt ist, als das auch nicht so wild hab, dann ich, dass ich Karte Aber wenn dann erkläre ich erst direkt, wenn du kann auf dem ersten Weg gehen. Was meine ich? Wenn das heute passiert, dann gucke ich, dass ich, was für eine Karte fand, der zur Feier. Weil das, ist die, karte. Also das ist die Karte, die ich schon kenne, Die ich gucke, der zur Feier so sobald ich auch nicht ging drüber. Und du sollst also nicht sind den Gedanken, das ist natürlich nicht wahr. Mir wird es auch ein bisschen spannend, und darüber soll ich vielleicht noch einen Schuss noch probieren. Ich gucke hier und ich fühle man so am Anfang durchgehend von einem bisschen lang, gerade auf ich, ich sehe hier direkt, hier ist Hei. Und da weiß ich, die Karte, die drinnen ist, ist hier Damm. Da weiß ich auch, so, was die Karte ist. Aufgepasst, der muss bedenken, nur nicht feier Herz, man könnte sagen, so, ja, wie weiß ich, ob es die Haltung ist oder die Haltung man das einfach der muss sich vier stellen von der Pari so aus umgedreht das dann ist das die Karte die so haben du von aus hm? nicht die die Lenker haben davon von aus nein ein bisschen mehr dass man das noch bisschen besser sehen der Tisch ist das Karte, die immer riecht von der Karte das wo da eben ausgestreift wird okay das ist wichtig dass er hier statt verharrt nicht dass du darüber Wenn sichiert nicht sicher ist, guck einfach wenn ich aus also sehe ich die andere Karte, ja, also, aus dem. das ist immer die Karte, die drin ist. Die Karte, die ich gesehen habe, die Karte, die drin ist, oder ob da sein ist, ist die Karte, die den Zuschauer gewählt hat. Wenn so, ich so etwas kann, dann gehe ich doch direkt zu, du hast die, die dort gewählt. Aber das wäre nicht spannend. An dem Moment ist es das wichtig, dass ich so entweder am Niederbau oder so einen konzentrieren, durch meinen so, oder Telepathie. An dem Moment weiß ich, dass die dort Karte, und dann kann ich das ein bisschen mit Zauberhaft, ein bisschen mit Mysteriös machen. Wie ist es so, dort das den Karte. Natürlich so, konzentriert konzentrierter auf den Karte, nicht aus die Ja, tipptopp. Voilà, das ist so. nochmal die, ja, voilà, die Basistechnik, die da hat. Man hat wahrscheinlich befreundet, und ich hoffe, dass ich den das Allwert beantwortet kriege. Und dass also, das ist eigentlich, David, was machen ich da, wenn ich hier zum Beispiel nicht ausstreiben kann? Austreiben. Ich kann das nicht. Da könnt ihr z.B. etwas machen, dass das Karten auf den Tisch lehnt. Nicht nur So. Das dauert ein bisschen wie lange Zeit. Und da könnt ihr do. tak, tak, tak, tak, tak, tak, Und so, David, ich lebe kein Tisch. Wenn das nicht schlimm Da kann ich Alex von Zuna ein bisschen hinzukommen. Da weiß man dat, wie man das machen will. Wenn man auch kein so holt, Monsieur, könnt ihr Hand ausstrecken, Einfach so schritt. Und dann lehne ich einfach Karten rein aus also in Hand, da brauchst du Kinder. Und der Mann ich das die ganze Zeit. Und dann so ich konzentriere dich auf den Kart. Und da warten ich heiß bis ich schlussendlich, oh, heute habe ich mein Herz zerfallen. Und da stoppen ich. ich. konzentriere dich, spüren, dass die nächste Kart wir sind. Da lehne ich dich dahinter. Und dann hast du doch Super. Voilà. Vielen Dank, Alex. Du bist der Assistent So, da kannst du dich umsetzen gehen. Und dann Mann ich fertig mit einer Erklärung. Voilà, das der Tod. könnte auch, auf die Art und Weise präsentieren anhand von Zuschauern, von der solchen schon oder nicht wenn da streifen. Da natürlich ein bisschen mit Zeit mit dem rauslehnen. aber das müsste auch natürlich auch spannend. An, der muss nicht fertig das ich meine, das ist halt zum Beispiel der Fall, wo du ausstreift und du zum Beispiel der das tut. Das ist, ähm, wo es feiert, dass er selbst den Tote machen und dann nervös geht, weil er das nicht fand. Das ist die tote methode die ich äh, am Alex gewesen und dass vielleicht in dem Moment mehr einfach für das Stoh und Rolle kommen und das kann heraussehen. Voilà. Also, das Prinzip der lead wird man hier noch nach einem Trick benutzen. Im vierten Moment fand ich, dass der Tote ein guter Art wo er egal was für eine Karte Immer für das viel Da ist ein ganz flotter Trick, der da wie so zu allen Momenten von Hifried. Oh, tja, schon ein Beispiel, Alex, äh, äh, schon her und du kennst ein bisschen haben. Kannst du mal keinen Trick weisen. Und, und, und die sagt, ähm, ja, kann ich machen. Und dann denkt, ich mir ja, normalweise muss ich schwer bereden. Hei muss Nein, ich nervig schwer bereden. kann das gut stecken. Und das Besondere ist, ein Schuss, dass äh, wenn ich da an die Situation soll kommen, zum Beispiel, ähm, ich erkläre es ganz einfach. Äh, ich will den ersten Trick weisen, wir sind nach Mathe 6 oder Mathe 9. Da können Sie dann sehen, okay, und holt die Karte, wie er möchte. Und dann sagen ups, da kann ich den Trick nicht mehr weisen. Und dann können Sie dann immer den Heiter weisen. Und dann der so Zuschauer weiß, wie es euch nicht, was er weisen soll, der Tisch, dann können Sie den dort Also einen absoluten Trick, den Sie immer immer können. So, der Live-Leute, das war das erste Teil vom Mathe Karten. Ich hoffe, der hat viel Spaß mit paar Sachen gesehen. Und, Jahr da und Pou, Teig, nächste Jahr fahren wir weiter nach Matmetrika und nach pur ganz kleinen Regeln von der Zauberei. Ich gebe euch das nächste Mal mit Fred, dass wir ihn zusammen zaubern können. Und ich sage dem Alex schon mal, merci, dass er dieses Jahr so gut mitgeholfen hat. Und ich bin sicher, so dass wir den Alex nächstes Jahr auch noch dabei haben.